40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, of God. Heute haben wir Halbzeit. Today we have half time. Äh, Tag Nummer 20. It's the day 20. Das Thema heißt das alte zurücklassen. Reich Gottes und das alte zurücklassen gehören zusammen. Du kannst dir das Alte festhalten. You hold on to the old. Das Alte muss man zurücklassen the old one you have to let go. und das Neue annehmen. And the new one you have to Jesus ist sehr radikal in dieser Aussage. Yes. Jesus ist very with message. Sehr, sehr, sehr entschieden in diesem Punkt. Very und er sagt in Lukas Kapitel 9, Vers 60, und in der uh, uh, Gospel of Luke in der ersten Chapter, Vers 60, er sagt: Jesus sprach zu ihm: Lasst die Toten ihre Toten begraben. Jesus said unto him: Let the dead bury their dead. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. You, but you go and you preach the kingdom of God. Und er sagt: Lasst die Toten ihre Toten begraben. He says: Let the dead bury their dead. Aber du verkündige das Reich Gottes. You the kingdom of God. Ja, das Reich Gottes ist wichtig is die leute mussten das alte zurücklassen old, um das reich gottes zu verkündigen in order to preach the kingdom of God. jetzt wollen wir mal schauen wie hat jesus äh, die jünger ähm, berufen now jesus wir wollen zusammen lesen in, in, Matthäus, nee, in markus kapitel 1 we to in, in Chapter 1 und dort steht im Vers 16 drin. In Vers 16 we read here, Als er aber an den See von Galiläa entlang ging, Now, as he by the sea of Galilee, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. He saw Simon and Andrew, his brother. Die warfen das Netz aus im See, they, denn sie waren Fischer. Uh, a net into the sea, for they were und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. And Jesus said unto them, da verließen sie sogleich ihre netze und folgten ihm nach und als er ähm, von dort ein wenig weiter ging sah er jakobus den sohn des zebedeus und seinen bruder johannes john brother die auch im schiff waren und die netze flickten Cuba in the ship mending their nets. Und sogleich berief er sie und sie äh, verließen ihren Vater Zebedeus samt den Tageslöhnern im Schiff und folgten ihm nach. And straight away he called them and they left their father Zebedee in the ship with the hired servants and went after him, after Jesus. Jesus beruft seine Jünger. His disciples. Er sieht die Fischer He sees the Komm und folge mir nach. Come and me. Die Leute sind sofort bereit. And the people are immediately ready. Sie lassen das Alte zurück. Um das Bessere zu empfangen. To receive something better. Das Reich Gottes. The Kingdom of God. Dann wird es noch heftiger. And then it's even getting, uh, getting worse. Ja, Hier kommt äh, Jakobus und Johannes werden berufen. James and John, John. Ja. The genau, die werden berufen. They, they und der, der, der Vater heißt Zebedeus. Und sie sind gerade dabei, auf ihrem eigenen Schiff gerade äh, zu fischen. Ja, und da ist der, der Vater Zebedeus. The und two men. Jesus sagt: Folge mir nach. Jesus said, Jakobus und Johannes kommen direkt zu Jesus. Uh, James and John come to Jesus. Und sie verlassen ihren Schiff. And they leave their ship. Die, äh, mit allen Tagelöhnern drauf hired und sie verlassen ihren Vater And they leave their wegen einem Ziel, With one goal, das Reich Gottes. The of God. Manche Entscheidungen sind sehr gravierend und sie verändern alles. verändern alles. Manche Entscheidungen verändern alles. Some und ich möchte dich ermutigen, teilweise haben die ihre Familien losgelassen. Manche haben ihr ihr Job gelassen. Some have left their jobs. Nur um das Reich Gottes zu bauen. Only to build the of God. Um Jesus Christus nachzufolgen. To Jesus Christ. Reich Gottes und das alte Zurücklassen gehören zusammen. Of God and to leave the Lord, the old, Vielleicht ist bei dir nicht so. Du arbeitest schon immer im gleichen Betrieb, <lacht> bist immer in der gleichen Familie, alles ist wunderbar. Und vielleicht ruft Gott dich auf, das Alte zurückzulassen. Aber in deinen eigenen Bereich. Und dieser Name heißt Vergebung. Vielleicht hat jemand dich verletzt. Und du erinnerst dich immer noch an 1900 irgendwann. And you still remember in some, some uh, jemand hat mich verletzt uh, has, has und er hat etwas gesprochen zu mir und das, make... ist und, um, um, und das ist geschehen und das ist geschehen du erinnerst dich noch genau daran. Exactly jesus ruft dich auf jesus is calling you. lass das alte hinter dir leave the old you. vergib dieser person. person lass es hinter dir leave it behind paulus er Sag, sagte, ich erachte es alles als Dreck. Für das Reich Gottes. To, to, to gain the yeah. God. Und dann sagt er, ich vergesse, was da hinten ist. Says, I what is here Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. And what is ahead of me. Paulus wusste, er wird sein, sein Ziel nicht er erreichen. Er wusste, er wird, es, er wird nie in seine Berufung hineinkommen, he knew he never come into his college, wenn er nicht das Alte vergisst, old, um nach vorne zu schauen. To look ahead. Er war ein Mörder. Er war bereit, die, die, die Christen zu töten. He was ready to kill the er war verantwortlich für die ganze Verfolgungen. Uh, really Und er war bereit, sich selber zu vergeben. Und er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, denn da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich bin in Jesus Christus. Ich bin eine neue, neue Person. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Für jeden bedeutet es etwas anderes. Manche verlassen ihre Familie. Manche verlassen ihr Land. Some leave their land, Aber their Country, their country yeah. Aber man kriegt immer das Beste. But you get, you gain the best. Maria hat sich entschieden, auszuwandern und nach Afrika als Missionarin zu kommen. Und sie hat das Beste bekommen. And I got the best. Ich wünsche dir von Herzen. The, dass, du, the very best. dass du bereit bist, das Alte hinter dir zu lassen. Und dass du bereit bist, das Beste zu empfangen von Jesus. Für manche heißt ähm, seinen Eltern zu vergeben. Uh, for some it means to your für manche heißt es, sich selber zu vergeben. Uh, for some it means to und für manche heißt es tatsächlich, seine ganze Familie zu verlieren. Wir kennen so viele äh, Christen in den verfolgten Ländern. We know so many in, in, in persecuted countries. Und sie hören das Wort Gottes. Und die Eltern von denen kommen zu ihnen sagt, ihr seid nicht mehr unsere Kinder und sie lehnen sie ab. Und die, Leute, die Und die Leute, die sich entscheiden für Jesus Christus, sie zahlen einen hohen Preis dafür. Aber sie wissen eins. Hm, ich erreiche das Beste. Ich bekomme das, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte dich ermutigen, wenn du im Reich Gottes, wenn du durchbrechen willst, wenn du voll in deine Berufung reinkommst, sei bereit, das Alte hinter dir zu lassen. Und ähm, ich, Paulus sagt es, ich habe schon gesagt, ich vergesse, was da hinten ist. Is strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Is ich wünsche dir von Herzen, from my, from heart, dass du das Alte zurücklässt und auf das Beste zugehst. And, and you, uh, you, uh, weil du genau weißt. You know exactly. Gott hat das Beste für mich vorbereitet. Has the best for you. Vertraue ihm. Trust him. Vertraue ihn in allen Umständen. Trust him in all circumstances. Er hat das Beste für dich vorbereitet. He has the very best for you. Und ich bete für dich, And I pray for you. dass das Alte hinter dir gelassen wird. That you are the old Und du bist bereit, das Neue zu empfangen. And you are ready to